Okay, dann hallo und herzlich willkommen zu diesem GTA 5 Video. Wir machen heute ein Heist. Hab ich gehört. Ich habe ein neues Mikrofon. Genau, den haben wir schon mal probiert. <lacht> genau, den haben wir schon mal probiert. Hat aber nicht geklaut. Wir werden aber weitermachen. Aber egal, das sehen wir dann schon, wenn wir das Ganze machen. Aber auf jeden Fall, der Stefan startet jetzt den Heist. Na Moment, Jetzt auf Schwarzbein? Na. Du. Sch oh, warte mal. Was? Schwarz, Schwarz nicht oder? Nicht auf Schwarz. Auf normal. Ja, und Normals. jetzt startet der ja. Stefan. Genau, jetzt starten, ja, mhm, weil die haben wir letztes Mal auf Schwab probiert. Mit dabei ist der Stefan, der schon heißt startet. Der Lukas, der mit Hallo. aufnimmt und streamt momentan und der Walter, der bei mir im Hintergrund mitquasi. Genau. Ich bin der Pilot, ne? Keine Ahnung. Team ansehen, Bodentrupp. Ich bin das, das Ground mit Team. Not. Okay. Ja, das Okay, heute wir Jeder gerne das Team, das er schon mal probiert hat, dass er sofort was was er da Ich wusste nicht ehrlich gesagt. Ja, ne, ist egal. Ich bin so völlig Genau. Okay, alle bereit? Ja. Ja, wunderbar. Äh, Team Pilot nur ein Spieler. Oh. Soll ist vielleicht der Walter Macher. Dann ja, okay, warte mal, Kleidungstil. Okay, du wirst das mit dem Pilot aussehen. Ja, kann man schnell das so, wie es geht. Hilfe ey. Ganz Oma, bei Team Ansehen gehst du auf das andere Team. Auf so ah. Team reden wops. Mach. Bereit. Ah, ja, jetzt. Wunderbar. Ja. Dann geht los. So gängen so voll männlich und ja, ja. Frauenhand. Gangsterhausen, <lacht> die der vorne gewollte Muskel hat man. über eine dünne Ärmchen. Äh, ja. Äh, ich wohne mit ja. meinem Pro-Gentee 20. Weil es ist. Ich hab'n Corona gehabt. Mhm. Lukas, ich wohne bei dir mit. Der ja. ist doch ein Renten. Ja. Also bei mir kann er halt bei mir fahren. Wow. Okay. das war ein guter Start. wir also. los, oder Wieso? Ja, <lacht> Nein, so ja. ja, oh, oh, okay. okay. okay. Was machst denn du? Was machst du <lacht> Was wird denn das, Alter? Ja, ich mach's mit zu jetzt. Ja, ich mag Slipstream. Mann, der, der, der hier nervt so mit seinem Gelaber. <lacht> Fuy, ey. Fuy, Ich muss äh, mit Jack Dealer, keine Ahnung, später kennt sie dann wieder keiner mehr aus. <lacht> ja, genau. Also müssen McKenzie Flugfeld Kennedy Flugfähigkeiten aufbauen, um sie auf, wir möglichst schnell zu sehen. Ja, sind langsam, weil sie da sind. Ja, bla bla bla. Ja <lacht> hey, Watson, wegen auf dem Maco hoo geht nicht so gut. Ich dann ja, vorne oh. Oh. <lacht> <lacht> Ey klar. Was wenn wenigstens das das Audio, wenn besser war, wusstest? Aber das ist so richtig typisch Telefon Audio, ja, ja. nur schlechter. Jetzt <lacht> <lacht> <lacht> so Und am so Computer ist eh schon schwarz, damit man überhaupt irgendwas versteht. Aber ja. na, die machen es absichtlich nur schlechter. ist so gehört so. Wir haben heute alle so, so so so irgendwelche so Bluetooth Headsets in unsere Ohren. Also, unsere Player. Ja, genau. Und so soll ja, ja. sie so ja, ja. das auch haben. Aber für den Computer kann es doch immer ein bisschen von der Realität weggehen, damit man <lacht> überhaupt nur irgendwas versteht und ja. wenigstens ein bisschen besser machen. Das mechter doch gar keiner Ist doch völlig egal, was die da sagen. Ja, <lacht> Sowieso toll. immer das Gleiche. Das stimmt. Ja. Keine Ahnung. Hol wir, äh, wir Passwort auf das haben okay. nicht. haben wir nicht. Ich habe ja, pass ein Passwort auf dem Aufnahmechannel gesetzt. Der Johnny ist wieder durch. Ah. Hallo. Hallo Johnny. Äh, wir haben ja gerade einen Heiß drin und nehmen wir den auf, also. Ja, aber es ist nicht unbedingt schlimm, du kannst vielleicht unser ein wenig zuhören. Wenn du möchtest. Oder du schaust in meinen Stream ein, ich sowieso keinen und so. sagst mir, ob er überhaupt läuft. Oder in genau. meinen Von meinem warst Adresse ja schon. Haha. <lacht> Der Lukas, mehr mit dir Geld verdienen. Genau, ich möchte mit dir Money verdienen. Ganz fein, scheiße. Lukas, was ist auch gerade gesehen, so richtig die sind. Nein, bei mir nicht. Stefan, Sag du, einen nutzt, du nutzt einen, einen WLAN-Stick. Was, was erwartest du? Binderwertige Leistung, Stimmungsabbreche, ja. Penetration. <lacht> Wenn so du wirst genau. gemobbt von deinen Mitschülern, Mitstreamern und, Mitstreamer und Mitzockern genau. und so weiter. Du musst streicher. Ist ah, stimmt das stimmt da. ja. Na ja, gut, du streamst gut Antenne Bayern. Bayern. Ohne Spaß. Wir gucken wir doch, wer doch Pump war. Oh, Satz ist ja das stimmt. stimmt. Ich schaue jetzt voll langsam. Dann bevor wir beide in du bist mit der Supersportkarre nicht schneller. Do. Da. Das ist ja und dicht unter uns. Und wir haben ja NPCs, die wieder mal voll in den Weg einfroren. Ja. ja, und. und bei, ist bei, ist es bei mir ist ja ungefähr einen Kilometer hinter uns. Na ja, eben. Wir haben nur 1,3 Kilometer. Wir haben nur 500 Meter. Motorradfahrer mitnehmen. <lacht> Sehr klar. Oh Scheiße, jetzt geht's auch. Aufpassen. Die Maske aufsetzen. Ja. Lol, das ist kaputt. Leid, leid. Gehen wir vor mir wieder volle Karacho. Eine zum Flöger schießen wir nie nieder vom Flöger ja. aus. Mhm. Ach, der heißt es, das ja, genau. Äh. Ich hoffe, ich habe eine Maske auf, weil. Passt die auf. Eigentlich, Lukas, ich hoffe, der Drum ist sehr gut geplant. Äh, Ich habe gerade gemerkt, dass Reifen hieß, egal. warum bist du nicht mit dem Krummer gefahren? Weil der schnell ist. Was machst du da rum? Nix, die anderen klären das jetzt. Ich habe äh, Vorarbeit geleistet. Und die anderen können jetzt mit den mhm. anderen Panzern. Jetzt ist es nicht so, ich, ich bringe noch einen bring Schlierer weg. Das Vorarbeit leistet, indem du schon mal vorher zu kommen bist. Lukas, <lacht> wir machen die, die, die, die drumherum kommen. Kim, oh fuck, Alter, das wird scheiße, stirbt. Die sind über. Wunderbar. Da ja, da sind kämen schon wieder welche von hinten. Ja, da, da ich muss ich mit der Taste schießen. Die kann man von überall. Mhm. Da kann man jetzt zaubern. Ich mach mal die da hinten. Kuridim. Äh, hast du Haft? Die sind überall. Irgend sowas? Ich, mhm. ich glaube, bei meine meines am Ausgang oder? Na, war doch hier auf Hoffnung 25. Ist ein Proximity meins oder? Komplett voll. Ähm, warte mal, Hoffbombe habe Und ich. Und hier muss war. Nein, nein, nein, nein. Ne, da braucht man jetzt hier nicht. Ja, die sind zu Die schon <lacht> Für den Effekt. Scheiße, Scheiße, ja, für den, den Effekt, genau. Halt Hallo X Hani im Stream. Lukas, wo wir da hintrehen, weil da Der, der ist übrigens bei mir auch drin. Halt. Herzlich willkommen. Wieso sind die immer bei uns beide drin? Ich verstehe es nicht. Das sollte bloß bei mir drin sein. Ich kapier's vorhin nicht, die Hand. Ja aber du musst dich schon im Kopf drehen. Ich glaube ich glaub, die gängen über die Multistream-Seite ein. Da, da lernen wir uns kennen, aber der Stefan hat nämlich so so, so Werbung. Die ist so Wort. gut supportet heute, ja. Genau. Damp nochmal äh, super. Hab äh, äh, äh. ich, ich ja, sogar ja. bei Civilians geschossen. Fast wie mit den Polizisten vorhin. Ja <lacht> ja. Ist wirklich so. Ah, ja, das mit der Olly Kill muss ich sehen. Das sind so Sauerei. Anstrengend, anstrengend, ja, ja anstrengend. Und wir jetzt um den One der bekimmt. <lacht> Stärkung. Oder oh, oben ist, sondern bleiben wir mit dem da vorne ist noch. Die, die Start- und Wattelbahn ist ein bisschen frei heute. Ja, ja. das stimmt, die Autos weg. Ja, sind oder, so. Irgendwie oder, so der, so der Fliegen kann, also der Walter. Äh, das muss der Pilot machen. Lol, ja, mein Auto brennt. Aussteigen, ja. aussteigen, ja. aussteigen. Ja, aussteigen, aussteigen. <lacht> Stellts noch ein bisschen weg, halt bitte, vom Flugfeld. Ne? Jetzt ja, brennt alles. <lacht> nee, mein das Gott, warum leckt die jetzt so? Das ist so ein Ja. ja. Das nein, nein, ist nein die sind explodiert. Scheiß. Die sind explodiert, da kann man nichts mehr. Wenn sie arme brennen, kann man es nicht mehr löschen. Es ist immer das Problem. Da nicht Doch, die haben brennt. Jedes Auto brennt bevor es explodiert. <lacht> Gott, was ist denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Genau. Das ist übrigens nur, ach na, ist der Stefan, der jetzt fast voll Äh, Pilot bitte Eisstein und losfliegen. Mhm. Moment, ich da gehe ich das, du okay, das ist du das Okay, das bist du. Wenn du gehst, dann geh doch mal weg von dem Ding. Ich, ich nehme dein Quad. Warum ist das lecker? Okay. Der Video wurde von mir eingesammelt. Steiger. Ja, Lukas. Ist... Nein, ich weiß Trotz nicht, ob das gut ist. Weg. Ja. Du hast freie Bahn. Verlasse, das, mir kennt die ich bin übrigens wieder da, gell? Hau mal ab ja. und wir mal ab, oder? Ja. Da kämen jetzt glaube ich nur ein paar. Das macht nichts. Links oder rechts, Lukas, such das aus. Um, ähm, ist egal, einfach weg. <lacht> Geradeaus. aus. Bleibt auf dem Flugplatz erst erst ah. zuerst, wir sind ja verlassen und sind wieder hier. Ja, das, die Kinder sind nicht entscheidend. Verlasse das Sie flugfeld steht wie du! Ja, dann verlassen man mal! Ja, dann fahren wir einen Schritt auf die Seite, ja. So, die Zeichen hinterher von. Okay, vorweg, vorweg! Äh, ja, ungefähr. Vorweg, Stefan! Ja, ja, ich bin schon dabei. Mhm. <lacht> oh, äh, Scheiße. Stefan, wo, wo fährst du jetzt genau? Nein! Nein! Hm. Lol, was machst du? Weg vom Flugfeld! Ja! Oh. Von nicht von nicht <lacht> da oben, Stefan. Na, da war der Roland gerade verrückt fast. Ich bin über, also das jetzt echt sehen müssen. Ich bin oh über die Leitplanken drüber und zwar weit drüber, <lacht> ja, weit drüber. Ja, das glaube ich. Ah jetzt. So, jetzt müssen wir, wo müssen wir hier? Kommt die wieder zurück in die Stadt wir sucht er Nein, da am sicheren. Müssen wir warten, bis der Walter fertig ist. Ich stelle mir einfach die Wi-Go Fangen wir mal in den Stad, dann okay. sind wir schon weiter dort. Die die ist schnell. Okay, ja. Lukas so aus dem Waypoint macht. Ja, in den Stad eine einfach. Mitten drin. Wo, wo hast du den Higgs jetzt? Dann setzen wir den gleichen. Äh, warte mal. Baum einfach hinterher. Ja, genau. Oder so. Einfach mitten in der Stadt bei dem Gunshop. Mitten in der Stadt bei dem Gunshop habe ich ihn geblendet. Mit dem, mit dem eingekreist. Äh, leaving heißt. Warte mal. Ach so, aber ah, schon. Was schon, was was schon, schon, haben wir schon. Mit dem Eingekreis, oh, genau. 15 Sekunden haut's ab. Dann ist er weg. Haben wir schon weg, ja. Okay. Oder Stefan, du bist zu so desync. Weiß ich schon. <lacht> in einem Moment Und bist du in mir gesessen. Ach, mhm. Aber das Binde. Lol, no, es leckt's einfach um. Ja, eben. <lacht> das ja, das das. Wow. <lacht> ist halt was vor mir dann es hinter mir gebackt und dann bin ich vorwärts vor in die Mauer eine. Ich tue. Bei mir was muss da stehen. <lacht> der X Honey ist immer noch bei mir im Stream. Der ist sehr, der hat ein sehr hohes Durchhaltevermögen. So jetzt einmal. Und meine ja. GTA hat sich gerade minimiert, so jetzt passt's. Look. Input wahrscheinlich die Streamer deinen Bildschirm gesehen. Gell? Nein, nein, Na, so das ist ja in der Zeit nur schwarz. Genau, eben. Nein, das war das schlimm, ist wenn so wir Bildschirm gesehen hätten. <lacht> ja, ja die ganzen Porno. <lacht> ja. ja, eben. Ja, stimmt. Porno 1, Hentai 2. Die habe ich alle auf meinem also Desktop. Hier. Weil da ist immer der beste Platz. Da kann ich da kann ich es am schnellsten öffnen. Nichts, nichts <lacht> Schlimmes hier. Geh weg. Ja, nicht mal in den Ort, ja, das ist einfach so super. auf dem Desktop. Oh mein Gott Cruising with other, Rolte, other players ein so so. direkt vom Super Ich fliege gerade ein bisschen Gänger umeinander um <lacht> Ich bin noch mal kurz weg, ich komme in der Viertelstunde oder so wieder Ja, kein okay. Problem ja. Ciao, ciao User disconnected from your channel. Ah ja, TeamSpeak Also dann, das war der erste Heißteil. Ich darf wünschen, dass ihr dann nur den zweiten, den dritten, den fünften und den 69. Heißteil auch noch anschaut. Ähm, und 69 die ist wichtig, ne? ja, der, der 69. Teil ist eigentlich der wichtigste, das, das ist kurz vorm Finale. Aber nicht selber das Finale, sondern das kurz davor. So und ja, dann auf jeden Fall. Äh, mir wünschen wir euch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Äh, Schaut's mir her, Lukas. Was? Ja, das, da das, kommt, ist noch mit rein. das kommt noch mit einer. Wir sollen hm. mal zum Walter schauen. Das gehört jetzt nur zur ersten Folge dazu. Ist ja da hinten, oder? Ja. Okay, da doch. Es geht nicht. Okay, dann hat der Walter einen völlig sinnlosen Kommentar mit meiner Abmoderation eingeschmissen. Das mich da, davon behindert, hat die Aufnahme zu so beenden. Okay, ja, das macht. Ich hab's jetzt auch extra los. <lacht> <Ja. lacht> oh, geil. Da. Okay, aber also jetzt... Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Servus. Ja,